Was denkt man, wenn man junge sp regionalte gehört? Vielleicht, dass wir am 12. März für den Kantonsrat kandidieren. Wahrscheinlich aber an unsere zahlreichen, überzeugenden Standpunkte. Wir setzen uns ein für einen besseren öffentlichen Verkehr. Für Gleichberechtigung und Gleichstellung in allen Bereichen. Für eine durchdachte Stadtentwicklung. Für eine Kulturförderung für alle, statt für wenige. Für eine schnelle Energiewende weg von dreckigem Atomstrom hin zu erneuerbaren Energien wie Solarstrom, Wasser und Windkraft. Wir setzen uns ein für mehr langsamer Verkehr. Für einen ausgebauten Umweltschutz, der mehr ist als nur Abfalltrennung. Für Notschlafstellen im ganzen Kanton. Und natürlich noch einiges mehr. Aber um alles dort zu zeigen, hat das Budget nicht ganz gelernt. Ganz ehrlich, wir haben immer genug Geld für richtige Requisiten. Dafür haben wir die richtigen Leute für unseren Kanton. 28 Kandidierende, die sich für eine gemeinsame Zukunft einsetzen. Am 12. März empfehlen wir darum Liste 6.